Wird Bitcoin in den nächsten Tagen ein neues Low schaffen? Das alles und noch viel mehr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei YouTube. Wir werden eine kleine Änderung hier ähm, einführen und zwar, ich werde die Videos nicht mehr schneiden. Ich werde so gut wie möglich versuchen durchzusprechen und sollte es mal einen großen Versprecher geben, werde ich den raus. Katten, aber ich werde jetzt mir nicht mehr die Mühe machen und werde jedes Video noch eine Stunde lang irgendwie auf Fehler untersuchen, denn äh, dafür ist einfach die Zeit nicht da. Wir schauen uns als erstes an, was der Bitcoin getrieben hat. Wir werden darüber sprechen, was ich denke, was die nächsten Schritte sind. Und ich werde euch diesmal wirklich die Ziele zeigen, die wir für die nächsten Monate sehen. Also bitte aufpassen, zuhören, alles andere beiseite legen und einfach genießen. Wir schauen uns als erstes an, was ich hier aktuell sehe. Was ich hier sehe, ist auf jeden Fall, dass wir hier in einer Korrekturbewegung drin sind. Also das hier ist auf keinen Fall eine Impulsbewegung, die wir hier gesehen haben. Das sieht für mich eher aus wie eine... Eine dreiwellige Bewegung und ich werde auch gleich meinen Count dazu zeigen. Wichtig ist, dass es hier zwei Möglichkeiten für mich gibt. Es gibt die Möglichkeit Nummer 1. Wir werden vor dem 13. Oktober das neue Low erreichen oder wir werden nach dem 13. Oktober das neue Low erreichen. Ich tendiere eher dazu, dass wir bis zum 13. das neue Low erreichen und anschließend dann die Bewegung sehen werden. Aber das ist beides möglich. Darf man definitiv nicht vergessen. Wir schauen uns jetzt mal den Count an, wie das Ganze aussieht. Und dafür gehen wir kurz einmal in den Objektbaum rein. Und ich zeichne euch das Ganze oder beziehungsweise blende euch das Ganze einmal ein. Das, was ich erwarte, ist eine Expanded Flat. Ja? Diese Expanded Flat kann bis zu 13.159 als Ziel haben, muss sie aber nicht. Ich gehe davon aus, dass es nicht so deutlich tief wird, was wir sehen. Also wir gehen wahrscheinlich auf die 15.000, wie ich es ja auch schon x-mal gesagt habe, dass wir die 15.000 sehen werden. Wir gucken uns dazu auch kurz was an und zwar, einen Moment, dazu blende ich einmal kurz meinen Count von November 21 ein und da sehen wir dass wir hier eine wunderschöne seitwärtsphase sehen könnten und die sollte so ungefähr bei 15.000 anfangen bis jetzt sieht der Count so aus dass wir ihn fast perfekt getroffen haben ich zeige ich blende ihn auch gleich gerne einmal kurz ein wenn ihr wollt und ähm, das was ich jetzt hier erwarte ist wie gesagt ein abverkauf nach unten dann einen Punkt nach oben und dann eine Impulsbewegung nach oben, die die Welle C fertig macht, um dann letztendlich den Abverkauf zu starten für die endgültige letzte Welle. Wenn wir jetzt einmal kurz in den Bitstamp Chart äh, in den Bitstamp Chart wechseln. Einen Moment, ich suche ihn raus. So. Dann öffne ich hier einmal kurz den Logchart. Da ist nämlich wichtig, auf ganz große äh, Timeframes gehe ich immer hin und aktiviere den Logchart. Ja? Und da öffnen wir das Ganze einmal. Und das ist die Zeichnung, die ich euch gerade eben jetzt einmal gezeigt habe. Ja? Ähm, so sieht das Ganze aus. Wir haben dazu auch hier nochmal das Bild. ja, hier ähm, Ist hier oben sogar nochmal eingeblendet. So, ja, das war das Bild. Am 25.11. habe ich das gepostet. Und ja, das, was bis jetzt gesagt wurde, ist fast so eingetreten. Die Zeit ist ein bisschen unterschiedlich, das muss ich leider gestehen. Ähm, ich werde den auch wahrscheinlich bald anpassen, so dass auch hier das Top praktisch hier hinkommt, also die, die, die Bewegung so hinkommt. Wenn wir uns mal angucken, so sieht das, so, so erwarte ich das Ganze eigentlich ähm, jetzt kommend. Ja, also, dass wir uns so ungefähr ja, bis hierhin in diese Bewegung einpendeln, dass wir zu um die 15.000 kommen und dann die Bewegung nach oben. Aber das ist alles eine andere Geschichte. Ich wollte euch das nur einmal kurz einblenden. Wir können auch kurz darüber sprechen, warum ich der Meinung bin, dass wir hier nicht den Boden sehen. Also wir haben hier, und das muss man halt eben sagen, auf Basis von der History, ja, haben wir hier keinen Widerstand. Wir haben einmal das Top von 2017 ja was als Widerstand da äh, ähm, fungieren sollte und dann einmal hier diese kleine eine kleine Price Action Bewegung äh, die über ein paar Wochen ging ja das ist für mich jetzt keine Zone in der wir einen Boden bilden könnten für mich sind die Zonen in der man einen einen Boden bilden könnte der Bereich hier ja so und meinetwegen sogar noch so eingegrenzt dass wir das Ganze so sehen, vielleicht sogar noch ein Stückchen tiefer und um das die ganze Seitplatzphase hier auch noch mitzunehmen. Also der Bereich hier könnte für mich eine Bodenzone sein. Da sehe ich, da sehe ich auf jeden Fall ähm, definitiv Potenzial drin, dass wir hier eine mögliche starke Bewegung sehen werden. Ja, also jetzt nicht so eine kleine Bewegung wie hier, sondern wirklich eine starke Bewegung. Und dann wäre die nächste Bodenzone erst für mich in dem Fall hier. Und das ist so ein Punkt. Ja, da scheiden sich die Geister, viele sagen, ach du spinnst, das wird niemals dahin gehen, aber als ich bei 60.000 gesagt habe, verkauft eure Bitcoins, es wird einen mächtigen Crash geben, da hat jeder gelacht und äh, letztendlich war ich der Letzte, der gelacht hat, ja, muss man halt eben ganz ehrlich sagen. Was wir sehen könnten, wäre, wären folgende Szenarien, wir könnten hier eine 1, 2, 3, 4, 5 gesehen haben, könnten dann hier jetzt eine A sehen, dann eine B bilden und diese als expanded flat aufbauen, dann würden wir ein neues High sehen und dann erst nach unten in die äh, in die Welle 4 rein korrigieren, wo dann halt eben der Boden sein könnte. Ebenfalls wäre das gleiche möglich, indem wir einmal Moment, ich muss hier klar einmal anklicken, damit das verschwindet. Ähm, dass wir hier eine B sehen, die ungefähr so läuft, dass wir, keine Ahnung, bis 30.000, 33.000 laufen werden und dann halt eben die Korrektur so nach unten sehen werden. Das ist definitiv auch möglich. Das Ganze wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich hoffe, dass das Video euch geholfen hat. Ich hoffe, dass ihr versteht, wo... Jetzt äh, die nächsten wichtigen Widerstände sind, worauf man achten sollte. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Das war's von mir. Euer Mr. Sagittario von der Bullworths Bear Academy. Solltet ihr Interesse haben, dann dürft ihr uns gerne kontaktieren. Es ist immer noch ein Platz für jeden von euch frei in der Academy. Macht's gut. Ciao.